Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir uns in passbeck Paspek hieß das hier, ne? Warte. Äh passbeck, ja. Passbeck betreten oder nicht betreten? Wir haben uns hier umgeschaut und ein bisschen in der Naturzone haben wir auch ein bisschen trainiert und ich glaube, da ist alles jetzt passiert. Und ja, wir stehen jetzt hier vor der vierten arena die kampfarena und guck mal mal ob wir die bewältigen können sollten wir eigentlich ne? ja kommen ähm, auf screen habe ich hier und da einige sachen gemacht ich habe zum beispiel die schon ein bisschen erkundet und habe das hier gefunden dampfwalze ich glaube da ist auch das einzige wichtige was ich so gefunden habe ab ähm, ich habe mein fahrrad voll hoch gelevelt und ja habe gedacht machst du das mal hast ein paar watt gesammelt aus diesen pokémon äh, nestern und kriegst ja immer so 300, wenn da so ein strahl rauskommt ein bisschen rennen gefahren habe ich habe ich auch hier und da ein paar sachen bekommen ich habe auch ein paar tms bekommen also nicht hab das extra so gemacht dass hat überall neu ist aber ich glaube hier ist nichts neues ne? ich glaube nicht so ähm, Teamaufstellung, aufstellung groß wäre im team weil <lacht> ich habe in pokémon schild irgendwie die weiterentwicklung von diesen Dämonen-Dingen gesehen und das fand ich jetzt nicht so doll, weil ich habe mich ein bisschen abgeschreckt. habe ich wieder Kohle im Team gepackt. Außerdem habe ich was interessant in der Naturzone gefunden. Erst einmal alle möglichen Entwicklungssteine, wenn ich jetzt wüsste, wo die alle drin sind. dann das wäre jetzt mal gut. Ähm, keine Ahnung, ist noch so. Ich glaube, hier sind die irgendwo. habe alle möglichen Entwicklungssteine gefunden kann ich nicht benutzen bei irgendeinem Ding, aber ja, habe ich gefunden und das Interessanteste, was ich gefunden habe, ist das hier dicker Lauch und ja, die Beschreibung äh, es gehört angeblich diesen Porenten, an. also das, ist das gleiche lauf wird auch die Porentas mit sich umtragen. Deswegen habe ich jetzt mal Lauch, so ein Lauch zum Tragen gegeben, auch wenn hat jetzt nicht irgendwie zum Benutzen oder so ist, das ist jetzt hier unter Zutaten, also ja, vielleicht Entwickelt sich Lauch ja dadurch, wenn er irgendwie damit auflevelt oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn halt jedenfalls mal gegeben. Ich glaube, da ist komplett anderes Item als dieses. Ich glaube, dafür gibt es auch irgendwie so ein Kampf-Item, so ein Lauch-Item, ne? Aber ich habe den halt mal zum Tragen gegeben, in der Hoffnung, dass ich vielleicht jetzt entwickelt. Und ja, bei Level war 34 oder so, das ist ganz schön spät, ne? Oh ja, jedenfalls. Wegen jetzt mal in die Kampfarena von Bobby. Wie ist die nochmal. Weiß ich nicht. Ah, kommt schon dann werden wir schon hey ich bin bald da wollten sie aber schwer aus moment da habe ich gerade richtigen den richtigen ball für dich hier bitte sehr Schwerball. schwer man wenigstens fünf oder so von denen geben würde so ne? ein schwer weil ist ein punkt man umso leichter fangen je schwerer es ist und Absolut muss für freunde verbuchen und die eigentlich auf die waage bringen schön faszinierend was alles in ein pokémon steckt oder so ich trainiere mein team während ich in der arena stellen schwiid Vielleicht sollte man ein paar Pokémon aus seinem Team auswechseln. Ja, wir haben nicht so eine sehr gute Teamaufstellung für diese Arena. Ne? Ist den ganzen Weg bis nach Passbek gekommen? Jetzt musst du einfach gewinnen. Okay, wie viele Arena-Schilder, die nach einer Weile das Handtuch geworfen haben, geht niemals aufhörst du? Ich gebe auf. Ähm, gut, dann gehen wir mal da rein. Hallo, Schilder, willst du dich an unserer Arena-Mission versuchen? Ja, und zwar sofort. Alles klar, dann am besten gleich an die Umkleidung. Zieht eine Uniform an, danach kannst du dir direkt zum Raum weiter, in dem du die Arena-Mission abgehalten wird. Stimmt, aber wir müssen da wieder irgendwie so eine Aufgabe machen. Nummer 200 betritt die Arena auch ein, hau rein, Nummer 200. Aber einer vierte Arena, danach haben wir die Hälfte schon mal hinter uns was er ja, sieht jetzt schon irgendwie sehr schmerzhaft aus? Ähm Wenn du möchtest erkläre ich dir kurz die Regeln der hiesigen Arena Mission. Die Mission von Passberg ist der 1 ist das rein zu vergnügen? Naja, zumindest ist sie inspiriert von einem Vergnügungspark. Da hätte ich jetzt nicht gedacht. In der Kampfarena, die Regeln sind ganz einfach. Du steigst in diese Tasse ein und versuchst sie zum Ziel zu steuern. Den Weg dahin musst du. Allerdings allein möglichen Hindernissen ausweichen, ich lese dir am besten schnell ein paar Passagen aus dem Handbuch des Geschäfts vor. Wenn du den Control-Stick im Uhrzeigersinn rotierst dreht sich auch die tasse rechts rum nach links danach. Andere Richtung sollst du mit einer Wand zusammenstoßen, kannst du dich durch Geschickt-Themen wieder von entfernen und kurz auf dem Ziel nehmen. Okay, dann müssen wir du zu Drehen bestimmt bald raus. Dann viel Erfolg! Okay, ich habe mir schon gedacht, muss ich irgendwas mit dem Controller machen. Okay, ich sitze in so einem Ding drin. Ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt so darunter runter springe. Also hm. ähm. ich muss so alles klar. Äh. Hallo? Ja, ich gemacht. Na, ich muss echt so. Okay. Okay, ich dachte erst, ich muss irgendwie die. Äh die Control Stick zu bewegen, also wie diese diese alten spielzeug hier, wo du irgendwie so eine Kugel durch so ein Labyrinth irgendwie bewegen musst, so mit Bewegungs- äh, was weiß ich, Sensoren. So, ähm, warum hast du nicht? Ach, du hast nicht, weil ich den Dämon da rausgenommen habe aus meinem Team, der hat, hat glaube ich, dem mehr Geld. Rauch okay, ich will mal sehen, was sich das Ding entwickelt. War gut, komm mal her. Ja kampf Arena bin ich total schwindelig Kannst du so überhaupt kämpfen? Ja, also, Arena Trainer Daniel freut dich aus. Alles klar, nur sie hast du irgendwie so ein Viech weil ich irgendwie voll merkwürdig finde so level 31 okay ich habe schon irgendwie so gedacht ich wäre schon wieder voll überlevelt aber zum glück nicht da ja, du bist glaube ich kampf normal, normal ne? hm. vom schlangenblick da ist doch paralyse ne? hey, schon irgendwie schaffen ähm, ja vielleicht hätte ich äh, Repto dampf oder so beibringen sollen ne? da wäre vielleicht eine idee gewesen ich versuche mal Kopfnuss, so zurückschrecken, Paralyse kombo Sehr gut. So in der Hoffnung, dass wenn es zurückgeschreckt wird, wenn es nicht zurückgeschreckt wird, dann wird es hoffentlich paralysiert. Wäre schon mal nicht nicht schlecht. Und pass auf, der macht jetzt so einen Angriff, ne? Und ich bin weg. Komm, äh, äh. war, zurückgeschreckt, komm ja weil oder paralysiert <lacht> ja ich finde halt so eine gute Kombi ja. so ich habe übrigens Pokémon schild bis zu diesem Punkt hier auch noch gespielt auf Screen und ja war ganz schön anders an einigen Stellen so Flora du bist eigentlich. Die dritte Arena waren absoluter Klack, ne? Aber da war ja irgendwie klar, da hatte ich irgendwie den Wasserstarter genommen. Aber ja, immer mal wie sich das irgendwie so wie sich das hier irgendwie ändert, sobald irgendwie einen anderen Starter oder so was. Die ne zweite Arena, die war irgendwie am schlimmsten. Gott. Ja, okay, zum Glück hat Flora belebt Kraft. Also ich könnte Big talks einsetzen. Ja, ja, mach mal. Ich glaube, ja der ist so der einzige, der irgendwas hier reißen könnte in der Arena wegen Giftresistenz und so. Aber da kommt er mit dem Unlicht an. Ach ja, dadurch auch in der Naturzone gefunden. Überreste. Also ja, da irgendwie so mal ein bisschen rumzulaufen hat es auf jeden Fall gebracht irgendwie. Hab alle möglichen Sachen gefunden. Aber Überreste und eine TM war irgendwie das Highlight und die ganzen entwicklungssteine Also ja, fand ich nicht schlecht. Ich glaube, ich habe sogar zwei Überreste gefunden. Aber ich habe nichts Neues gefangen oder gesehen oder so. So also gesehen weiß ich nicht. Gefangen auf jeden Fall nicht so, du musst noch Schallwelle und mit Schäden bei der Gegend mit Schalten immer noch besser als das hier. Nicht, dass ich irgendwann mal irgendwie normal Angriff überhaupt einsetze aber ja, dieser Kampf war so wunderbar, dass mir ganz schwindlig geworden ist. Fühlst du bei einem Schwindel Begabung? Arbeite weiter dran. Warum soll ich zum Eingang zurück? Kann weil da da gibt es jetzt gar nicht mehr. Gott, jetzt kommen wir da. Nein, nicht da. Ja ja ich hoffe, rechts richtig. Rechts immer richtig. Na okay, weil nicht. War sogar richtig. Okay, das ist interessant. So, ähm ja, komm. Aber sagst du, diese Arena bist du wie in einem vergnügungspark oder? Weiß ich nicht mich eher wie in, so ein, wie in so eine pinball maschine Ein bisschen mehr. Porenta. Lauf. So, aber von der Erfahrung weiß ich, dass du nicht viel aushältst. Also, komm her. Na ja. ja, komm, weg blick. Schaden, ne? Z mal Okay, und wieder Kopfnusszeit. Zeit für die Kopfnuss. Oh. Äh. Ja, komm. Ein Angriff. Das ist ja noch Zornklinge. Nein. Jawohl. Und so, 70 und jetzt, jetzt mal Schaufel ein. Wie du warst jetzt schneller. schaufel haben müsste dich eigentlich erledigen So step und so eine zehn prozent mehr angriffskraft nicht prozent aber ist schon wieder ja irgendwie mehr oder weniger angriffe angriffspunkte so also keine ahnung diese besiegt Was war ein toller, toller kampf dem man spürt dass du total im gleichgewicht mit dir selbst bist ja genau wollte ich auch gerade sagen so hier wir hier rein. Oh Gott. Aua. Ich kann nur ein. Da ist ein ganz großer Boxhandschuh. was? Oh okay. Ich verstehe schon. Ist irgendwie witzig. Aber jetzt ehrlich gesagt nicht weil ich irgendwie erwartet hätte so eine arena weiß nicht Kampfarena stelle ich mir irgendwie so ein bisschen ernster vor etwas disziplinierter ja, komm das schon irgendwie so klappen was geht sauber ist es um 40 arena challenger zu besiegen arena trainer rory klee oh gott das könnte ein bisschen wehtun am zurück Muss noch ein pokémon also das auch, wie wir wetten dass das äh, ist oh. <lacht> ich bin ins gesicht getreten ey. Ähm such mal Igni du sind über Leveln Hey, ich tritt auch gerne. Ach, Rutsch. Ich glaube, da wird nichts. So Feuerball. Äh, äh, äh der ist eventuell Verbrennung zu habe ja, ich halt aber jetzt schon einsetzen das ist so die frage nur fünf benutzungen so. oh, nee. oh Gott, wenn er jetzt vergeltung einsetzt ja ich bin weg Tschüss. Ah. du mist ey. Ähm. wenn du er angreifst du vergeltung ne? ich hoffe du setzt aber dann obwohl da wäre vielleicht nicht so gut Hau das ding weg auch schneller gut hätte ich jetzt nicht gedacht okay. das wird ein bisschen schwierig habe ich so ein gefühl noch oh. großer große war so und du hast wahrscheinlich irgendwie allen möglichen als mögliche an angriffen was irgendwie weiß nicht ein gesamtes team irgendwie wegfegen kann so wie weil ich mich als und so eis punch ich noch schlechte erinnerung aus diesen ein pokémon heck pokémon vega In dem level 30 schon wo du mit level 20er pokémon ja übertreten muss ist so. nee okay. aber ja, irgendwie big tox ist der einzige denken die machen kann in der arena im Gefühl. Ja, gesehen hat mit gegen die passiert ist ein schlag weg vergeltung hm. und war weg okay noch die Arena, item. dann kannst du mich an meinen eigenen Zeit als Arena-Changer erinnert. Hast Kein Problem. So, zukunftsfähiger Arena-Changer liegt mir am Herzen. Kämpfe dich bis zum Schluss durch. Ich werde dich anfeuern. So, dann erst mal wieder leben. Oh, ich habe wieder richtig schwer. aber überreste das ist nicht schlecht vielleicht so hm, wer ist eigentlich effektiv nur, nur big Tox hat irgendwie resistenten ne? da war es eigentlich co und äh, ja co ist als einziger in Schwierigkeiten, mir aber mal schauen was passiert ne? Ziel reicht, du hast die arena mission erfolgreich abgeschlossen ja, habe ich die arena drin was passiert eigentlich wenn ich jetzt hier verlieren würde würde ich dann wieder rausgeschmissen werden und muss ich dann noch mal gegen die ganzen trainer kämpfen oder so ich will das nicht herausfinden ehrlich gesagt so, dann komm mal ich habe vergessen wie du heißt sie genau kommen Arena changer ich bin Seida. Von da hier haben wir irgendwie gar nichts gesehen so ne story mäßig mit dein herz unerschüttert bleiben egal wie sehr deine pokémon durch meine attacken ins wanken geraten beweise mir dass du herz ein wahres dass du als herz eines wahren kriegers hast alles klar nur komm ja du Arena sei da vorne dich heraus Sie hat vier Pokémon. Oh Gott. Okay. 34. Oh Gott, ich bin so was von tot. Schlangenblick. Wer du hast Flexibilität. Von eins müsste ich aber erledigen kriegen. Konter. Viel geschlagen. Dann mir gefällt eigentlich die Kombi hier ja gut. Kopfnuss und Paralyse. Wir gehen auch noch Kopfnuss Attacken aus, sieben. haben haben die alle Vergeltung. Ja. was hier, Igni. Ich habe eine Idee. du musst ein bisschen Dings hier einsetzen. Nitro Ladung. So gefühlt musst als erstes jetzt mal alle erledigen sehr gut. Oh Gott! hat die hoch bitte bitte nicht Vergeltung einsetzen jetzt mal ehrlich. Konter oh nee. Okay jetzt muss ich auf die Geschwindigkeit hier. Okay. gefühl lange jetzt keine angriffe kommen dürfen wir mit Initiative ja erstmal dienst sein ja, du bist unlecht glaube ich oh ja jetzt ist mein Dings weg Aha. Auf Feuerball du musst das Ding jetzt ja one shoten auch wenn großband nicht mehr okay aktiv ist Aber sehr gut Okay. Bin da vielleicht doch nicht so sprich mit Igni? Aber du hast, ehrlich. 11, 35 Ich habe keine Ahnung, was für ein Typ da Teil ist. Ich merke gerade spätestens, wenn die sich deiner Max hier, werde ich keine Chance haben. Okay. Wird auch bald aussehen, du hast mich gespoilert. Du alle auflockern, nee. bleib standhaft. Wir geben gemeinsam unser Bestes. Oh Gott, das obwohl macht schon mal eine niedrige Verteidigung, glaube ich. Feuerball. Oh ja, wenn du dann schlagen wir ihm alles kaputt. Ich zoll deiner Stärke Respekt mit Geiger dynamax und Hat sie auch eine andere Form. Oh mein Gott. Er trägt rosen So, ich wäre sehr überrascht, wenn das jetzt schon würde. Okay, ja giga vorschlag die attacke meines pokémon ist so knallhart wie meine karate künste läuft gott oh gott oh oh oh oh oh oh so hoch von auch das bedeutet hat und alle Dinger jetzt erhöht so jetzt kommt der macht mich fertig pass auf hm Ich glaube nicht, dass du schneller bist, aber versuche mal. Warte mal, Was meine ich irgendwie Adrenalin oder so? Ich muss erstmal dafür sorgen, dass das Geiger -Ding in mir weg ist. Oh Gott. Eine frau aus Stahl aus dem Himmel. Oh jetzt all seine Werte auf. Macht einen riesen Fehler wahrscheinlich. Flora, du, du musst mal den Angriff hier. ich kann er doch eigentlich. ich eigentlich? Okay. Seine Werte sind nicht erhöht, also ist klar. In dem Fall hat er irgendwie spezielle angefahrt. Ich bin schneller? Oh Gott! No. sie Wie hat halt überlebt? Na, no, jetzt nicht mehr. Alles klar. Abschlag. Du bist. Okay. Hm. Mach mal jetzt so einfach. Wir das Ding ja wohl jetzt erledigen können. Rat mal. Ich habe noch den hier. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Zeig mal. Deiner Mad. Big Tox. Verwandelt sich in Riesen, Riesen Big Tox. Bigger Tox. Ähm ja, Alter. Und du bist hoffentlich weg. Ja. Okay, die Arena war jetzt nicht so knallt. Ja, Gott. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu gelevelt kann sein. Ich konnte den Kampfgeist einer Pokémon deutlich spüren. Okay, gut. Zum Glück hast du mir nicht so eine harte Zeit gegeben. nicht gut. Ich danke für diesen Kampf. Ich danke dir für diesen Kampf. Und das Schlagabtausch hat mir einiges gelehrt. Umraschenderweise hat der Kampf gegen dich mein Herz regelrecht zum Tanzen gebracht. Dabei weiß ich, wie wichtig es ist, als Kriegerin die Fassung zu bewahren. Aber genauso wichtig ist es wohl zuzulassen, dass der Kampf das Herz berührt. Diese sich habe ich dir zu verdanken. Hier, der Kampfarena-Orden ist dein. Boom. mit einer anderen land Du und dein Team, er werdet noch vier Kämpfe gemeinsam bestehen und viel zusammen erleben. Ich hoffe, jedes dieses Erlebnisse wird euren Herzen stärker werden lassen. Herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg gegen da dann Seine Erkennung ist eine TM, bitte schön Vergeltung, okay. Hm. Ja, Vergeltung ist Kampf, stimmt. Eine neue Uniform kommst du auch noch da oben drauf. Weiter so, alles klar. Das war jetzt nicht so schwierig. Ich meine, unsere Pokémon waren weg. Irgendwie hat irgendwie sehr viel weniger gemacht, als ich gedacht hätte. Also ja. ich war überrascht, hat Flora irgendwie schneller ist. Wie geht denn dann eigentlich? Weiß ich nicht irgendwie langsamste. Aber ja gut. Also spätestens nach dem Big Talks, <lacht> ich meine, der hat uns alle gerettet ich so so für seine Resistenzen und natürlich kommt irgendwie was. Hallo, Raifo. Ah, Ich glaube, mein Volley mag dich, wie immer, dass ich dich hier treffe. Du kennst du die berühmte antike Stadt von postback oder nun angeblich soll sie mit der hellen geschichte von Galat mengen Allerdings scheint mir das, was heute noch dort oben zu sehen ist, kein Original aus alten Zeiten mehr zu sein für die antike Städte gerne zeigen, nachdem du letztes Mal schon einen hilfreichen Denkanschluss gegeben hast, würde ich, meine, äh, würde ich eine Meinung dazu interessieren. Boom. Oh irgendjemand hat kaputt gemacht. Was in der Welt war es für ein Grosch? Kam es halt doch von der antiken Stätte? Schnell, lass uns nachsehen. Komm, Woldi. Okay. Warte also nicht. Gehen wir mal dahin. So, Ende des Parts. Aber wir haben schon 28 Minuten. Ja, kommt da geben wir uns noch was passiert da oben keine ahnung geht noch und guck nach äh, eher, ja ich dachte ich jetzt irgendwie was sagen oh. da ist hier weiterhin entwicklung von diesen elefanten weiß alles ein hör es auf wenn du auch den letzten Wunschstein gefunden hast ja so viele wunsch stellen auftreten dass der präsident mich mit dankbarkeit überschütten wird Party uh, was patina Raja, patina Raja als Pokémon des ligapräsidenten präsidenten solltest du sich glücklich schätzen, an meiner Seite für ihn Grundsterne suchen zu dürfen. Oder immer du sagst, ich wollte eigentlich nur mit Weifu reden, nicht du schon wieder. Ich verstehe schon, was hier vor sich geht. Du willst mir die Wunschsterne wegnehmen, um dir die Gunst des Präsidenten zu erschleichen. Ein perfider Plan, das muss ich dir lassen. Und glaubst du noch nicht ernsthaft, dass ich dich das durchgehen lasse, oder? Niemand stellt mir und äh, niemand stellt sich zwischen mich und dem Präsidenten ist das klar? Ja, jetzt werde ich natürlich nicht gefragt oh, Bist du sicher, du willst kämpfen? Oh. Mythos. Ja, ich wollte eigentlich nicht gegen dich. Warte mal, ich habe eine mit dir, ne? Ja. Dann komm mal her, du. Oh, natürlich wieder nur genau die Hälfte. Diese Aktion ist mir quasi schon klar, was ihr drauf habt. Haha, guess I'll die. <lacht> ja wieder klar, ich krieg ja voll aufs brett Also jetzt igni, der ist richtig angepieselt dass er in der Arena nicht so viel leisten konnte. Also naja. Hier sieht echt aus wie so ein Sonic OC oder irgendwie so. wollte natürlich. Na, vielleicht ich dir jetzt einen Ball gegen die Fresse. Ja, so, gleich mache ich auch mit den anderen. und eigentlich nicht so gegen den Typen kämpfen. hypno war Du. Alles klar. hier fangen ball gegen die fresse habe ich jetzt alles mit einem schlag weg mit dem ladungsstoß so ich habe schon genug elektroattacken spezial Sprung. dann komm mal her. Nächster. Da, Ponete. Oh. Dank Schild weiß ich, dass du nur psychisch bist. Also komm mal her. irgendwie äh. irgendwie so eine Definition einer Glaskanone. Er kann irgendwie alles kaputt hauen. Hält aber selber nichts aus. Muss einfach gewinnt Für Liga, Präsident Jose. So, oh Ball gegen die Fresse. Ja, der hat jetzt Großband, ne? Aktiviert wahrscheinlich. Deswegen hat er wahrscheinlich alles kaputt. war ein einfacher Kampf. Boah. Da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Ich verlange eine Wiederholung. Okay. Kann man gerne machen. Das sein warum kommt mir ständig so ein tauch nichts wie du in die quere wenn der außerwählte des präsidenten ich weiß der in champion siegen soll der elite trainer die in zukunft gelassen vertraut werden soll und trotzdem Arena challenger bittys ich hatte mich schon gewundert, was du vorst also jetzt patina als Raja, was auch immer geliehen hast und losgezogen ist das hier macht mich Spaß los. du kannst doch nicht einfach die antike Stätte demolieren Warum kümmern, warum kümmern Sie ein paar alte Steine, wenn auf dem Spiel steht, was in tausend Jahren aus dieser Region wird? haben Sie einfach dass Sie dem Präsidenten mit Ihrem Wankelmut die eine Hilfe sind? Wenn Sie wirklich ein, sein Assistenten sind, dann unterstützen Sie ihn gefälligst auch. Wer dies, das reicht. Du es gefeuert. Es schmerzt mich, dass er Angst muss, aber du hast mich zutiefst enttäuscht. Als ich dich als kleinen Jungen entdeckte, sah ich eine große Einsamkeit in dir. Aber darüber hinaus sah ich auch das gewaltiges Potenzial in dir schlummerte. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, dieses Potenzial voll zu entfallen. Deshalb schickte ich dich damals auch auf die Trainerschule. Ich sah mein jüngeres Ich in dir und wollte deshalb eine Chance geben, etwas aus deinem Leben zu machen. Aber was hier vorgeht, zeigt mir deutlich, dass du keine Liebe für Gala verspürst. Es tut mir in der Seele weh, aber jemand wie du ist für die Arena Challenge nicht geeignet du gehst ja jetzt erst, erstmal nach Cloud city zurück wir entscheiden später wie wir mit dir verfahren sich <lacht> ausdruck das kann ich ernst sein ich bin disqualifiziert damit begehen sie einen großen fehler sie haben mich doch persönlich für die arena stellen schon wohnen wir fallen hunderte von möglichkeiten ein dieser situation umzugehen und sie entscheiden sich als ernst für schlimmste von allen du hast ihn gehört betriebst deine gesamte äh, Wunschsterne kannst du derweil mir überlassen Okay, also, oder wer ja, da wegen echt gefeuert, ah, sie sind äh, auch sanja und Daniro. Das war ein Schlamassel, nicht wahr? Schmerzt mich ein Challenge für diese Weise scheiden zu sehen, aber es hilft nichts. Arena-Change üben eine Vorbildfunktion aus und haben sich da stets tadellos und fair zu verhalten. Ja, da Loch, da war aber schon vorher da. Ne? Sollte ich da irgendwie noch nicht vorher hingehen? Jetzt erinnere ich mich auch wieder daran. Beim Kampf von Bertiz hat der Kommentator mal erwähnt, dass jetzt keine Familie habe. Als Rosé ihn dann unter die fittiche Namen begann, dies alles für ihn zu tun. Hm. Uff, was war ein Desaster! Hoffentlich lässt sich die Antikette wieder restaurieren. Äh. Haben die zwei Hunde gehabt oder Wölfe? Oder was auch immer und ein? Die Wandmalerei ist völlig ruiniert, und dass dadurch diese Statuen ins Tageslicht gekommen sind. Ist Glück im Unglück, was an diese Entdeckung und unserer Verständnis der Legende Galas am meisten. Äh, Schwert und der Schild, <lacht> genau diese Wesen, die wir Pokémon aussehen, führen ein Schwert und ein Schild mit sich. Sie stehen außerdem ganz klar im Vordergrund und stechen viel stärker ins Auge als die Helden. Ist sonst noch irgendwas an den Statuen aufgefallen? Zwei, Helden. sie erinnern an die Wandtöpfe. Hinten sind zwei, Helden. genau damit können wir wohl endgültig davon ausgehen, dass es zwei Helden gab. Ist wo ist, warum warum im Knospi innen dann nur ein einziger helden stand diese Statuen sind viel älter als die Wandteppiche oder die Heldenstatuen im Hotel. Deshalb dürfte das, was sie erfunden haben, näher an die Wahrheit dran sein. Muss hm, es sich daraus Schutz Das Schwert ist ein Pokémon, das Schild ist ein Pokémon. Ich glaube, ich entscheide damit hier irgendwie nicht welche legendär ich bekomme oder irgendwie sowas das schwert ist ein pokémon genau das habe ich mir auch gedacht Jetzt auch so trug ein pokémon ein schwert mit sich und das andere ein schild hm. was wenn die leute das schwert und den schild eins zu so eng mit den beiden pokémon verwandten dass sie letztendlich gleichbedeutend waren Du weißt schon das schwert stand für eines der pokémon das schild für das andere in der zeit konnte man sich schließlich nur noch an das schwert und den schild erinnern das ist die beiden pokémon die gegeben hatte, verriet völlig in vergessenheit meine Jünglinge sind also die Helden, das Schwert und das Schild waren eigentlich zwei Pokémon. Aber warum wurden die Statuen, die uns dieses Wissen vermittelt haben, hinter einem Kunstwerk versteckt? danke jedenfalls für deine Hilfe. Ich glaube, diese Entdeckung könnte ein zu einem richtigen Durchbruch werden. Wenn ich jetzt wieder in die Area-Schönheit mit sollten, sie dir helfen. Als nächstes geht für dich nach Fairberry richtig. Dann mal viel Erfolg damit. Zwei Beleber, warum gibt es immer Beleber so schlecht bin ich auch nicht? Ich meine, okay. Hm. was es gab mehr als eine Helden und pokémon waren auch dabei ich fand das kunstwerk vorher besser die junge frau die Nachforschungen zu antiken städte anstellt wie ist sie noch gleich ja genau meinst die die genau da steht ist sie etwa von professor magnolikas eklin sie etwa professor magnolikas enkelin sieht so aus ne? würde ich mal sagen gut ich hätte ja nicht gesagt diese katzen alle irgendwie im nächsten part oder so gehabt aber okay, mussten die ihm jetzt hier gezeigt werden. da so, ich werde jetzt noch mal kurz hier runter gehen weil es wieder ein neuer Tag angebrochen. Der Typ sucht eine Riesenperle für 12.000 Ocken. Wird schön. der Typ hat irgendwie was zu verkaufen, ne? Ein Drachenzahn. Ja damit. So, in der nächsten Folge weiß ich auch schon, wo wir mit anfangen werden wenn nicht direkt nach dings gehen ich meine wir werden auf jeden fall nach färbelle gehen aber davor machen wir so ein zwei sachen noch und ja ich würde dann sagen ich bedanke mich alle herzlich für zuschauen und hoffe ihr schaltet auch wieder in der nächsten folge wieder ein in dem sinne sage ich tschüss bis zur nächsten folge